die ich vorbereitet habe, in der äh, ich kurz sagen werde, worum es in dieser, äh, in dieser äh, ganzen Geschichte geht. Letzten Endes ist die Basis für all das, was ich heute demonstriere, ein Projekt, das wir vom Bundesministerium für Gesundheit unterstützt bekommen haben, wofür ich sehr dankbar bin. Ich sage noch kurz ein Wort zu mir selbst. Ich bin Tobias Raupach, leite das Institut für Medizindidaktik in Bonn und werde jetzt ein bisschen was über dieses Projekt sagen. Das Projekt heißt insgesamt DigiPAL. Es geht also um digital gestützte Lehre mit Patientenbezug. Und wir haben da verschiedene Partner zusammengeholt für dieses Projekt. Unter anderem ist sehr wichtig dabei die LMU in München, denn dort wird unter anderem das Casus-Projekt gemacht. Da werden also Patientenfälle, die nicht unbedingt den direkten Bezug zur Notaufnahme haben, gezeigt. Und es gibt eben auch noch die MFT-Geschäftsstelle in Berlin. Dort wird ja der NKLM weiterentwickelt unter anderem und dort findet zum Beispiel auch die Verlinkung dieser Fälle auf den neuen kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin statt. Ähm, mit diesen Stellen arbeiten wir hier also zusammen in diesem Projekt. Ich äh, war früher in Göttingen, habe das dort noch gestartet und jetzt läuft das Projekt in Bonn weiter. Die digitale virtuelle Notaufnahme ist ein Teil dieses gesamten Projektes und die möchte ich jetzt ganz gerne vorstellen. Und äh, dazu werde ich mal probieren, meinen Bildschirm zu teilen. Ich hoffe, das ist möglich. Mal gucken, ob es dazu hier einen Button gibt auf der Homepage, ja, es gibt Screens Share, das ist doch toll, dann suche ich doch mal den richtigen Bildschirm aus, da ist er auch schon, jetzt müsste der zu sehen sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich um ein, um ein Feedback, das ich hören kann, dass es nicht klappt. Können alle die richtige Präsentation sehen? Nicht Alles die Vorschau, super. die richtige Präsentation? Die Vorschau sehen wir jetzt noch. Wenn Sie die Präsentation starten, dann sehen wir wahrscheinlich gleich auch sozusagen. Ah, nee, dann ist es der falsche Bildschirm. Dann ist das so, dass das System hier den falschen Bildschirm ausgewählt hat. Dann muss ich das nochmal beenden und die andere auswählen. So, mal gucken, ob das jetzt geht. Also gibt es denn hier noch... Eine tatsächliche Präsentation. Ah, es scheint nicht ganz einfach zu sein. Ich versuche mal diesen Bildschirm. Schauen Sie mal. Au ja, das sieht doch noch viel besser aus. Wie ist das? Ist das die richtige Präsentation? Ja, alles Fantastisch. gut. Fantastisch. Sehr gut. Also los geht's. Digitale virtuelle Notaufnahme nennt sich auch die Wiener. Bei angemessener curricularer Einbindung kann das Management virtueller Patientinnen tatsächlich den nachhaltigen Lernerfolg steigern. Dazu haben wir dieses Jahr publiziert. Unten sind ein paar Referenzen angegeben. Also wir wissen, dass das im Prinzip funktioniert, dass man digitale virtuelle Notaufnahmen im Medizinstudium sinnvoll einsetzen kann. Wir haben eine Studie gemacht, eine randomisierte Studie, die gezeigt hat, dass solch eine Notaufnahme hinsichtlich des Lernerfolgs zum klinischen Denken mindestens genauso effektiv ist, wie das ja schon seit Jahren etablierte, problemorientierte Lernen. Jetzt haben wir im Kontext dieses Projektes DigiPAL, wo es also eben ganz übergreifend um digitale Patienten ging, zwei Erfordernisse identifiziert. Das eine ist, die Ressourcen sollten ortsunabhängig nutzbar sein. Die alte Version der Notaufnahme, die wir hatten, war tatsächlich nur in Rechnerräumen nutzbar, was jetzt unter Covid-Bedingungen nicht mehr gut ist umsetzbar gewesen ist. Das zweite ist auch, dass der Login möglichst komplikationslos sein sollte. Darauf werde ich gleich noch eingehen. Ein dritter Punkt, der wichtig ist, ist, dass ein möglichst breites Fächerspektrum abgedeckt werden sollte. Das ist zumindest auch für die Kasusfälle so. Die können, die werden tatsächlich in Fallpaketen entwickelt, die alle wesentlichen Fächer der klinischen Medizin beinhalten. Die Wiener bildet die Abläufe in einer Notaufnahme von der Selbstvorstellung oder auch Einlieferung bis hin zur Verlegung oder auch Entlassung ab. Und Studierende erhalten initial ganz wenig Information, das ist sehr bewusst so gemacht, über die Symptomatik. Aktuell haben wir 25 unterschiedliche Erkrankungen, die allerdings alle ähnliche Leitsymptome haben, sodass man eben nicht ähm, nur anhand eines Leitsymptoms sofort erkennen kann, was eigentlich das Problem ist. Besonders ist dass wir einen virtuellen Patientengenerator haben. Das heißt, wir haben eine Menge epidemiologischer Grunddaten eingegeben und auf dieser Grundlage werden die virtuellen Patienten automatisch generiert. Das ist grundlegend anders als in, die sonst, als in den sonst mir bekannten äh, Spielvarianten, wo man fest programmierte Patientenfälle hat. Denn die werden sehr schnell langweilig. Sobald man einen Patientenfall ein- oder zweimal gespielt hat, weiß man genau, was die Diagnose ist und es ist nicht mehr spannend. Hier ist es so, dass wir dem System seitens der Lehrenden nur sagen, wir würden gerne so und so viel Patienten haben mit den Erkrankungen Herzinfarkt, Lungenembolie, Lungenentzündung oder was auch immer. Und dann kreiert das System auf Grundlage der epidemiologischen Daten all diese Patientinnen und Patienten. Das heißt auch, dass jeder Spieler und jede Spielerin individuelle Patientinnen und Patienten haben. Also nicht alle genau dasselbe. Und es das führt dazu, dass eine Herzinfarktgeschichte ganz typisch ablaufen kann mit den klassischen Beschwerden, Schmerzen in der linken Brust und so. Kann aber auch sein, wie es bei Frauen häufig ist, und hier kommt die Gendermedizin dann ins Spiel, dass eben eine atypische klinische Präsentation erfolgt mit eher gar nicht so starken Schmerzen, vielleicht nur Übelkeit oder Ähnlichem. Außerdem ist neu und das haben andere, soweit ich weiß, in der gleichen Form auch nicht, dass man die Anamnese nicht mit einem vorgefertigten Menü erhebt, sondern dass man einen Chatbot hat, mit dem man tatsächlich schreiben kann und mit dem man dann entsprechend ähm, sich austauschen kann. Wie geht das, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen vor Ort diese Notaufnahme nutzen, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Da müssen Sie als Lehrperson zunächst einmal eine Session zusammenstellen aus den Erkrankungen, die jetzt an den Lernstand Ihrer Studierenden angepasst ist. Sie sehen also, das Ganze ist nicht gedacht als ein Spiel, das man den Studierenden hinwirft und dann weggeht, sondern es erfordert, dass man als Lehrperson sich einbringt, dass man Gedanken dazu hat, dass man Ideen dazu hat und dass man auch die curriculare Einbindung sicherstellt. Wir halten nichts davon aus didaktischen Gründen so ein Spiel einfach nur freizuschalten und zu sagen: Liebe Studierende, machen Sie doch was Sie wollen. Wir halten das für nicht sehr sinnvoll. Also Lehrende müssen etwas tun. Sie müssen sich überlegen, was können meine Studierenden? Müssen dann eine Session zusammenstellen. Dann gibt es einen Code. Diesen Code gibt man den Studierenden. Die Studierenden bekommen dann die Möglichkeit, sich über das DFN einzuloggen. Das ist ein Feature, das gerade noch fertig programmiert wird. Aktuell müssen wir die Logins noch alle individuell vergeben, aber über das deutsche Forschungsnetz können künftig alle Studierenden in Deutschland an allen deutschen medizinischen Fakultäten, übrigens auch Personen, die an anderen angeschlossenen Institutionen sind, sich in die Notaufnahme einloggen. Die Lehrenden beenden dann die Verfügbarkeit der Session, wenn die Zeit entsprechend abgelaufen ist und können dann gucken, wie die Studierenden dort mit den Patientinnen und Patienten umgegangen sind. Und wir können uns vorstellen, später auch noch eine Anbindung an ein E-Portfolio umzusetzen. Das ist aber nicht Teil des Projekts DigiPal, das könnte ein Folgeprojekt sein. So, ich zeige Ihnen mal, wie das im Prinzip aussieht, bevor Sie es nachher testen können, weil es ja darum geht, dass Sie auch selber Dinge testen können hier im Rahmen dieser Session. Also am Anfang bekommt man eine Übersicht über die aktuelle Belegung auf der Notaufnahme. Hier stehen dann die Namen. Es ist zu sehen, wie die Patientinnen und Patienten auf die Notaufnahme gekommen sind. Einige Patienten, wie hier dieser, ist schon in einem Bett. Die anderen sind mit einem Wagen gekommen. Sie haben sich also nicht selbst vorgestellt. Hier sind die Namen, hier ist Geschlecht und Alter abgebildet. Sie sehen, das ist ein ziemlich breites Spektrum. Und dann haben die Patienten verschiedene Leitsymptome und die können eben sehr ähnlich sein, wobei die sicherlich alle nicht die gleiche Diagnose haben werden. Am Anfang, wenn ein Patient neu eingeliefert wurde, wie hier in dem Fall die Amelie Weber, dann kann man, wenn man auf Action klickt, nur eine Aufnahme machen. Denn natürlich kann man Patienten, die gerade erst gekommen sind, weder auf der Station umschieben, noch woanders hin verlegen, noch nach Hause entlassen. Man weiß ja noch gar nicht, warum sie da sind. Das ist ein Beispiel für den Chatbot, dem man eben verschiedene Fragen stellen kann. Wie zum Beispiel, haben Sie Brustschmerzen? Der antwortet dann, ja, ich habe Brustschmerzen. Seit wann? Dann kommt die Antwort hier. Hatten Sie solche Schmerzen schon mal? Und dann sagt er so etwas hier. Der Chatbot wird die ganze Zeit optimiert. Aktuell gibt er manchmal noch sonderbare Antworten auf die Fragen, die man stellt. Aber im Prinzip funktioniert das so. Der nächste Schritt ist dann die körperliche Untersuchung. Hier kann man auf die Karten klicken und bekommt dann die entsprechenden Befunde angezeigt und wie es natürlich auch üblich ist, Medikamente, Medikamente haben einen Effekt. Das heißt, wenn ich hier in der Situation bei dem Blutdruck von 140 zu 80 geschätzt ein bestimmtes Medikament gebe, ich habe in dem Fall sogar mehrere blutdrucksenkende Medikamente gegeben, dann sieht man im Verlauf der Zeit, dass der Blutdruck runtergeht. Zeit ist in diesem Spiel nicht mit Sekunden oder Minuten abgebildet. Das hat was damit zu tun, dass wir das Ganze auf einem Server laufen haben, der natürlich dann alle Patientinnen und Patienten gleichzeitig handeln muss und auch alle Studierenden gleichzeitig. Und das ist durchaus eine ganze Menge. Und wenn dazu jetzt... Sekunden genau ständig die Zeit berechnet werden müsste, dann wird das Ganze extrem langsam. Und deswegen arbeiten wir hier nicht mit der Zeit, sondern wir arbeiten mit sogenannten Turns, die sind aber äquivalent zur Zeit. Je mehr man tut auf der Notaufnahme, desto mehr Turns verbraucht man und das bildet hinterher dann auch die Zeit ab. Labor kann man natürlich anordnen als Profil oder mit einzelnen Variablen. Und dann bekommt man entsprechend einen Wert. Und hier sieht man jetzt, dass viele Werte bestimmt wurden. Bei einem Patienten, den Sie eben schon da gesehen haben mit den Schmerzen, kommt dann ein Troponin als erhöht heraus. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen einen medizinischen Hintergrund haben, aber für alle von Ihnen, die Medizin studiert haben, dürfte klar sein, dass wenn bei Brustschmerzen das Troponin erhöht ist, man die Diagnose eines NSTEMI stellt also eines nicht st hebungs akuten Coronarsyndroms bei erhöhtem Troponin, ist sogar schon die Diagnose des Enstemie gesichert. Und dann würde man weitere Untersuchungen machen, wie zum Beispiel ein EKG. Das hätte man idealerweise sogar schon vor dem Labor gemacht, denn wenn es ein ST-Hebungsinfarkt ist, dann ist das natürlich etwas, was man zuerst machen muss. Dann wählt man das aus einer langen Liste und dann steht da, dass das gleich verfügbar ist. Andere Untersuchungen wie den Herzkatheter kriegt man nicht, wenn man nicht vorher sagt, warum man die haben möchte. Und das ist wiederum eine didaktische Intervention. Es geht nicht darum, die Studierenden zu ärgern. Es geht darum, sie dazu zu ermuntern, sich Gedanken zu machen, warum sie eigentlich meinen, man müsste jetzt Strahlung einsetzen und Kontrastmittel, das die Niere schädigen kann. Das muss also begründet werden. Und dann kriegt man auch den Befund. Und in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass da Stenosen gefunden werden, sodass man dann auch Stents in die corona implantiert. Man kann auch Medikamente geben, wie ich eben schon zeigte. Eine lange Liste ist hinterlegt, aus der man dann hier auswählen kann. Und diese Medikamente haben, zumindest einige von ihnen, einen Effekt auf die Vitalparameter. Bevor Patienten entlassen werden, muss man einen äh, Entlassbrief vorbereiten. Das geht auch für Verlegungen, weil ja die weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzte wissen müssen, worum es hier geht. Das habe ich jetzt hier schon mal vorausgefüllt. Ohne ein solches ausgefülltes Formular ist es nicht möglich, Patienten zu entlassen. Das ist in der Realität ja auch so. So, das war's schon. Sie können sich jetzt noch ganz kurz diese verschiedenen Usernames und Passwords merken. Ich hatte nicht erwartet, dass so viele Leute kommen. Ich freue mich, dass wir hier na, wir Stand eben jedenfalls 25 Teilnehmer hatten. Ich habe jetzt nur fünf Logins vorbereitet. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn Sie zu mehreren mit den gleichen Logins versuchen, an einem Kurs teilzunehmen. Kann passieren, dass es dann zu einem Clash kommt. Das macht aber nichts, denn wir haben ohnehin nur sehr wenig Zeit hier in dieser Runde. Die Session geht ja nur bis Viertel vor zwölf. Das heißt, wenn Sie jetzt merken, dass das mit diesen Login-Daten nicht geht, weil jemand anders sich die schon genommen hat, dann kontaktieren Sie uns gerne hier unten unter dieser E-Mail-Adresse. Da werden wir dann gerne nochmal mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie können die äh, virtuelle Notaufnahme auch ein andermal noch testen. Falls dass es eben jetzt hier Schwierigkeiten gibt. Sie können also jetzt, wenn Sie wollen, diese Adresse in Ihrem Browser kopieren: https://divinagame.de. -doppel Und da kommen Sie dann auf eine Seite, die ich Ihnen gleich zeige. Sie können sich hiervon, wenn Sie wollen, ein Screenshot machen, sodass Sie dann gleich diese Daten eingeben können, denn ich beende gleich hier das Screensharing von dieser Präsentation, denn bevor wir gleich in Medias Res gehen, würde ich natürlich gerne wissen, ob Sie jetzt danach noch irgendwelche Fragen haben oder Kommentare, die wir hier direkt diskutieren könnten. Wären die Passwörter noch ein paar Tage nutzbar? Im Prinzip ja. Wir können die noch ein paar Tage offen lassen. Irgendwann werden wir das wieder schließen und wir brauchen die Passwörter und die Dummy-Accounts dann für andere Gelegenheiten. Aber wir können die jetzt heute den Tag über, heute auf jeden Fall, nochmal offen lassen. Gibt es Fragen aus der Runde? Da kommt ein Daumen hoch. Das ist schön. Im Chat steht... Wie der Chatbot funktioniert. Ich werde jetzt hier ähm, nicht die Details der gesamten Programmierung darstellen können. Das ist erstens sehr komplex und zweitens möglicherweise auch äh, nicht, für, nicht für alle vom gleichen Interesse. Aber... Ähm, so viel kann ich sagen, Machine Learning haben wir in diesem Fall ganz bewusst nicht eingesetzt. Vielleicht wissen Sie, was mit den frühen Chatbots passiert ist, die man äh, eingesetzt hat. Ich frage mal in die Runde, wer von Ihnen weiß, was die Chatbots gelernt haben, die man sehr früh eingesetzt hat vor einigen Jahren? Was haben diese Chatbots sehr früh gelernt? Wer von Ihnen weiß das? Bias ist ein Punkt, ja, das ist durchaus denkbar, ja, es gibt aber noch viel schlimmere Auswirkungen, wenn man einen Chatbot einfach so äh, mit einem Machine Learning Algorithmus ausschaltet und ihn lernen lässt, richtig. Hate Speech. Die frühen Chatbots haben, wenn sie mit Machine Learning trainiert worden sind, alle gelernt, nach einer gewissen Zeit sich zu beschimpfen und rassistisch zu agieren. Und da es sich hier um ein Projekt handelt, das vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird, haben wir es für keine gute Idee gehalten, den Chatbot einfach das lernen zu lassen, was die Nutzerinnen und Nutzer eingeben. Das ist der Grund, warum wir den Chatbot selber trainieren und selber kontrollieren, was er lernt. Die Wiener, gute Frage von Dietmar Zenker, vielen Dank. Die Wiener basiert nicht auf Casus, weil Casus gar nicht die Möglichkeiten bieten würde. Die Frage ist hier, welches System nutzen Sie für die Plattform? Auch das eine sehr technische Frage. Da werde ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir für die Funktionalitäten in die Wiener fünf verschiedene Server verwenden. Ein Server hostet die Patientendaten, ein anderer ist dafür zuständig, den Chatbot zu machen. Und jetzt kriege ich hier plötzlich eine sehr nervige Nachricht mitten auf dem Bildschirm gespielt. Wahrscheinlich sind wieder verschiedene Leute ganz aufgeregt, weil sie irgendwelche anderen Sessions bewerben wollen. Das finde ich aber ziemlich annoying. Ein anderer Server kümmert sich darum, dass wir die Daten richtig dargestellt bekommen. Das heißt, das Frontend wird wiederum von einem anderen Server bespielt. Die gesamte Dokumentation liegt auf einem weiteren Server, so dass wir hier ein sehr komplexes Interplay von verschiedenen Servern haben. Das ist aber wahrscheinlich jetzt nicht für alle Teilnehmenden super interessant, dass ich jetzt die Server alle aufliste. Deswegen belasse ich es mal bei dieser relativ ähm, relativ groben Beschreibung. Jetzt steht hier noch, äh, wie Open Access ist die Plattform. Die Plattform selber, also der Code ist nicht Open Access, aber die Nutzung ist komplett Open Access. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten ganz, ganz gerne Ihren Studierenden mal äh, die Wiener geben, damit Sie es nutzen können, dann haben Sie die Möglichkeit, erstens eine E-Mail an uns zu schreiben. Die Adresse habe ich eben gezeigt. Dann bekommen Sie von uns natürlich Unterstützung, sodass Sie das dann auch machen können, denn es ist nicht alles jetzt schon komplett selbsterklärend. Sie können dann selber den Code generieren für die Session. Das sehen wir auch gar nicht. Das können Sie alles selbstständig tun. Sie können dann, sobald der DFN-Login läuft und hier sind alle Institutionen angeschlossen, die das DFN nutzen. Da war die Frage, ob das auch in der Schweiz läuft. Da müssen Sie mal checken, ob für Ihre Institution in der Schweiz das DFN zugänglich ist ist, wenn das der Fall ist, können Sie es ebenso nutzen, auch in der Schweiz. Ähm, wenn das nicht geht, dann können wir immer noch miteinander in Kontakt treten und wir können dann die Usernamen für Sie spezifisch importieren und spezifische Logins für diese Person generieren. Wäre auch möglich. Okay, jedenfalls, wenn Sie das haben, dann können Sie Ihren Studenten einfach nur diesen Login geben. Die kommen in die Divina rein über den DFN-Login, sobald er etabliert ist. Wie gesagt, da wird gerade noch dran gearbeitet und dann können die das nutzen. Und damit ist letzten Endes das Spiel natürlich frei nutzbar. Die Frage ist, ob es auch für Tiermediziner nutzbar wäre. Das ist ein bisschen schwierig, zumindest im Moment. Eine Weiterentwicklung ließe sich wahrscheinlich gut machen. Das müsste man aber natürlich finanzieren, denn bisher ist das gesamte Setting schon sehr auf die Humanmedizin ausgerichtet. Also da kann natürlich auch ein Pudel reinkommen, aber im Moment haben die virtuellen Patienten und Patientinnen alle einen Vornamen, einen Nachnamen, ein Alter und ein Geschlecht. Das müsste erst einmal zu den Tieren passen. Dann müsste man auch die Idee von Behandlungsräumen, Intensivbetten, IMC-Units und ICUs auf Tiere übersetzen. Da ich selbst kein Tiermediziner bin, kann ich hier nur grob raten, wie das aussehen könnte. Das grundsätzliche Prinzip, dass man die Erkrankungen hinterlegt, im Sinne der epidemiologischen Grunddaten und daraus dann die spezifischen Patientinnen und Patienten oder auch Tiere generiert. Das ist sicher übertragbar. In der aktuellen Form halte ich es nicht für sehr einfach nutzbar. Jetzt kommen noch weitere Fragen. Lässt sich das System nicht am Ende des Tages, also abends, auch nutzen, die PatientInnen, aufzunehmen. Ja, es gibt die Möglichkeit, die virtuellen Patienten aufzunehmen und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, später dann die Patientinnen und Patienten nochmal anzuschauen. Also wenn man jetzt mit dem Spiel fertig ist, hat man die Möglichkeit, nochmal auf den Server zu gehen und sich die Daten im Nachgang nochmal anzugucken. Und wir implementieren auch in unserer nächsten Programmierrunde, die wir gerade machen, tatsächlich ein Feedback, mit dem die Studierenden dann sehen können, ob das, was sie gemacht haben, in der Tat richtig gewesen ist. Hier noch ein paar andere Fragen, für welche Berufsbilder, Studiengänge ist es gedacht. Aktuell ist es nur die Humanmedizin, aber es ist ja durchaus gut denkbar, dass man das auch im Kontext der pflegerischen Ausbildung einsetzt, weil ganz ähnliche ähm, Denkprozesse der ganzen Sache zugrunde liegen. Also man muss ja nicht... Medizin studieren, um in der Lage zu sein, sich Gedanken zu machen. Sage ich mal so ein bisschen provokativ, sondern natürlich ist es gut möglich, dass auch in anderen Berufen ein Grundwissen über klinisches Denken erforderlich ist. Ich kann mir da gleich schon ein paar denken, wo das so ist. Und deswegen wäre es durchaus auch mein Wunsch, dass das auch im Sinne einer interdisziplinären Ausbildung stattfindet und man das dann dort auch nutzt, auch vielleicht, um die verschiedenen Professionen miteinander in Kontakt zu bringen. Ich halte da sehr viel von, dass man versucht, von vorne daran auch da interprofessionell zu lehren und zu überlegen, woran würden Sie jetzt denken? Woran müssten wir jetzt denken? Woran müssen wir alle gemeinsam denken? Insofern halte ich das für durchaus eine sehr, sehr sinnvolle Idee. Ich gucke noch mal den Chat durch, ob ich jetzt ganz wesentliche Sachen komplett übersehen habe, die jetzt ganz wichtig gewesen sind. Wie lange hat die Entwicklung gedauert? Kann ich sagen, acht Monate. Ähm, Passwörter noch gelten. Ja, okay, das sind alle Punkte, die ich gerade im Chat sehen kann. Multiplayer fragt Daniel Tolks. Hallo Daniel, schön dich zu sehen. Ähm, äh, Multiplayer ist eine komplexe Situation, wie du ja selbst weißt, aus deiner Expertise im Serious Gaming Hintergrund. Ähm, und insofern ist das etwas, was wir zwar im Hinterkopf haben, was wir aber im Augenblick noch nicht umsetzen, weil man dazu viele Fragen klären müsste, wie zum Beispiel... Wie sehen andere Player, was man selber gemacht hat? Wie kommt es nicht zu einem Clash von Aktionen verschiedener Player, während die verschiedene Dinge tun? Welche Rollen haben verschiedene Player? Haben die alle die gleichen Rechte? Und das ist dann relativ komplex. Also als, als Game, ähm, äh, als, als Gamification-Element wäre das durchaus denkbar, ist aber im Moment nicht das, woran wir primär arbeiten. Hier steht, das System könnte ja auch die Patienten befragen. Naja, das wäre dann ADA. Und ich sehe ADA eher als ein äh, als ein reverses Element dazu. Denn hier ist es so gedacht, dass der Chatbot einem antwortet und dass er einen nicht fragt. Wer aber Lust hat, kann sich mal den Spaß machen, äh, dem Chatbot lauter Antworten zu geben. Das ist ein Trick, wie man den aktuell noch durcheinander bringen kann. Äh, und der Chatbot wird dann sehen, Oh, ich habe gerade eine Antwort gekriegt, dann stelle ich mal eine Frage. Das führt dann dazu, dass der Chatbot einen dann fragt, ob man Herzschmerzen hat. Kann man auch Spaß mal probieren, ist aber eigentlich nicht der Sinn der Sache im Sinne der Ausbildung. Aber wer Bock hat, das zu probieren, kann. Natürlich machen. Richtig, Judith Penning sagt, Multiplayer wäre für interprofessionelle Lehre spannend. Das ist total richtig. Aber äh, man muss dann eben sehr genau definieren, wer welche Rolle hat, wie man das sinnvoll abbildet und wie man auch vermeidet, dass es dann dazu Schwierigkeiten kommt. Insbesondere dann, wenn man in, mit Kohorten arbeitet, also Studierendenkohorten, die unterschiedlich groß sind. Ich glaube, das ist allen ähm, bekannt die versucht haben, schon mal interprofessionelle Lehre zu machen. In der Regel haben wir in der Medizin Jahrgangsstärken, in der Vorklinik um die 150, 200, manchmal sogar 240 Studierende. Und in den Studiengängen, die zum Beispiel Pflegewissenschaften oder Therapiewissenschaften sind, hat man in der Regel 30, 60, wenn es hochkommt, mal 70 Studierende, je nachdem, wo man das macht. Und das kann dazu führen, dass man hinterher in ganz extremen Fällen eine Person aus einem anderen Studiengang hat und 15 Personen aus der Medizin. Und wie man das sinnvoll zusammenbringt und da die Rollen sinnvoll verteilt, um auch sinnvoll zusammenzuarbeiten, das ist nicht nur bei digital gestützter Lehre ein wichtiges Thema und eine bisher oft ungelöste Frage, sondern es wird sich genauso bei den digitalen Formaten natürlich abspielen. So, jetzt sehe ich, dass hier einige Personen nicht reinkommen. Das ist klar, können sie auch nicht. Weil natürlich äh, Sie, wenn Sie teilnehmen wollen, einen Code brauchen. Daniel Tolks fragt jetzt, ob ich noch ein bisschen Werbung machen kann. Mache ich gern. Es gibt ein Netzwerk Serious Games und Daniel, poste doch bitte einfach den Link in den Chat. Dankeschön. Alle, die also Lust haben, sich äh, über dieses Projekt hinaus mit Serious Games zu beschäftigen, äh, sind sehr herzlich eingeladen, an dem Netzwerk teilzunehmen, das natürlich auch gestützt wird vom Hochschulforum Digitalisierung. Jetzt fragt Julius Friedrich, ob die Wiener auch viel von anderen Hochschulen genutzt wird. Ja, wir haben aktuell bereits gesprochen mit äh, Standorten, äh, in, also mit verschiedenen Standorten. Wir kooperieren zurzeit schon mit Heidelberg, München, in Bonn läuft das Ganze. Wir haben mit einigen anderen Standorten gesprochen. Aktuell machen wir auch in Göttingen eine Anwendung. Das heißt also jetzt sind schon vier dabei. Weitere sind schon im Gespräch und da das Ganze Open Access ist, und äh, auch nichts kostet. Und äh, da die Inhalte äh, inhaltsvalidiert sind durch ein Team von Ärztinnen und Ärzten und Studierenden, die gemeinsam daran arbeiten und wir auch Studien durchführen, die sicherstellen, dass wir hier tatsächlich hohe Qualität abliefern, glaube ich, ist es auch für viele andere Standorte von Interesse. Deswegen eben die E-Mail-Adresse. Wer also Lust hat, das zu nutzen, kann sich bei uns melden. Ich würde jetzt mal ganz kurz zeigen, wie man reinkommt in den letzten fünf Minuten, damit wer Lust hat, noch ein bisschen an dem Spiel herumprobieren kann. Dazu werde ich auch hier nochmal meinen Bildschirm teilen, wähle jetzt aber einen anderen Bildschirm und hoffe, dass Sie das jetzt sehen. Ich hoffe, das ist der Fall. You are currently sharing your screen. Please click here to review what you are sharing, it says. Fantastisch. So, wenn man sich eingeloggt hat, werden viele von Ihnen diesen Bildschirm gesehen haben. Und wenn man jetzt hier auf einem Kurs teilnehmen draufklickt, dann müssen Sie jetzt einen Code eingeben. Und dieser Code, den ich vorhin vorbereitet habe, der lautet EQ505, EQ505. Hier sollten Sie sich notieren, denn das ist auch der, der jetzt eben für diese Personen dann funktionieren wird. Und wenn Sie das tun, dann sagen Sie Kurs starten. Sie können sich einen Namen geben, ja, muss, muss man nicht machen, aber kann man machen, ist optional. Also würde ich hier mal einfach hier reinschreiben, jemand. Das spielt im weiteren Verlauf noch keine Rolle. Und dann sagt man, los geht's. Und jetzt müssen Sie kurz warten. Je nachdem, wie viele Personen gerade gleichzeitig versuchen, auf die Wiener zu, äh, zuzugreifen, ähm, äh, je länger kann es dauern, bis der Server mit all diesen Anfragen umgegangen ist. Das ist also etwas, was Sie, äh, was Sie in Ruhe ähm, machen könnten. Dann kann man sich nochmal einen Tee machen. In der Regel dauert es ein paar Sekunden. Allzu lang dauert das nicht. So, jetzt warte ich mal noch einen Moment, bis es hier weitergeht. Ah, da waren, haben Sie gerade die Stimme gehört von der Entwicklerin, die hier mit mir gemeinsam sitzt. Wir haben nämlich gerade ein Meeting, wo wir besprochen haben, wie es hier weitergeht mit dem ganzen Projekt und da haben Sie sie gerade gehört. Genau. Und jetzt sehen Sie auch schon, unsere ersten ähm, virtuellen Patientinnen und Patienten sind anwesend. Und jetzt kann man hier eben das tun, was ich eben gesagt habe. Eine junge Frau mit Brustschmerzen, eine ältere Frau mit Luftnot und dann sagen Sie hier in dem Fall eben aufnehmen, wählen den Ort aus, wie Beispiel einen normalen Behandlungsraum. Wenn Sie das getan haben, gehen Sie auf die Patientenansicht, das ist relativ selbsterklärend. Und da können Sie dann in diesem Menü auswählen, was Sie tun wollen. Anamnese, körperliche Untersuchung, Laborauftrag, Befunde und hier oben stehen die Turns. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, ich mache jetzt mal ein Labor und bestimme Entzündungswerte wie CRP, Procalcitonin, mache mal ein bisschen Nierenwerte noch dazu, weil ne, könnte ja sein, dass das eine Infektion ist, mache noch eine BGA, das ist ja auch immer schön, äh, und vielleicht noch ein Blutbild, dann schickt man das ab, dann werden Sie sehen, dass wenn ich jetzt auf die Laborbefunde gehe, dass die noch nicht da sind. Ist auch klar, weil wir ja noch gar nicht lang genug gewartet haben. Und das heißt, man muss Turns verbrauchen und das tut man am besten durch eine gute körperliche Untersuchung, wie zum Beispiel hier das respiratorische System. Zack, schon habe ich ein paar Turns verbraucht. Steht da unten auch. ne, Fünf Turns für das zentrale und periphere Nervensystem. Das waren jetzt schon elf. Und wenn ich jetzt noch hier das Musculoskeletalsystem untersuche und das Abdomen, dann kriege ich eine Menge Befunde. Hier sieht man zum Beispiel schon, da ist doch irgendwas wichtig. Keine feuchten oder trockenen Rasselgeräusche, kein Brummen, kein Giemen. Das ist ja wichtig in diesem Kontext. Ja, und dann muss ich mir, und das ist auch nochmal wichtig, notieren, was wichtig gewesen ist hier. Also ich kann zum Beispiel schreiben, respiratorisch alles normal. Denn diese Information, die Sie da gerade sehen, die wird gleich nicht mehr sichtbar sein. Und das ist ja in der Klinik auch so. Ich kann ja nicht, wenn ich einen Patienten untersuche, hinterher nochmal in den Raum gehen und da stehen die Befunde alle herum, sondern ich muss mir ja aufschreiben, was wesentlich gewesen ist. Also auch da haben wir uns überlegt, dass klinisches Denken natürlich eine Rolle spielt und dazu gehört auch, dass man die wesentlichen Dinge im Kopf behält oder sie sich eben notiert. So habe ich jetzt getan. Notiz hinzufügen. Dann kann ich in der Dokumentation diese Notiz wieder angucken, was ich mir da eben aufgeschrieben habe. Respiratorisch alles normal. Ich sehe auch meinen Laborauftrag und jetzt denke ich wahrscheinlich dran, dass ich mal gucken könnte, ob nach diesen vielen Turns meine Befunde vielleicht vorhanden sind. Und in der Tat, da sind sie. Und Jetzt sehen Sie hier die Normwerte und hier sehen Sie die tatsächlichen Werte. Die werden natürlich vom Zufallsgenerator gemacht. Nur in dem Moment, wo ein Wert pathologisch ist, haben wir das natürlich so vorgesehen und hier sehen wir zum Beispiel schon die Sauerstoffsättigung, die ist hier nur bei 94% und der äh, PO2 ist nur bei 76%. Das könnte einen Hinweis darauf geben, was hier möglicherweise nicht in Ordnung ist. Und dann kann man sich hier eine Diagnose aussuchen aus einer großen Liste, die wir vorbereitet haben und kann dann entscheiden, wie es weitergeht. So, mehr würde ich jetzt aber gar nicht demonstrieren, denn der Rest lässt sich eigentlich ganz gut selbst eruieren, wenn Sie mal auf die Divina gehen und sie ausprobieren. Und wie gesagt, wenn das jetzt schwierig ist, weil Sie ähm, keinen Login mehr kriegen, zum Beispiel, wir hatten jetzt nicht so viele vorbereitet, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail und dann können wir im weiteren Verlauf miteinander in Kontakt treten. Freue mich sowieso drüber. Das war's von meiner Seite. Ich habe noch eine Minute, da muss ich zum nächsten Date. Das heißt, wenn Sie noch eine Frage haben, können Sie gerne jetzt noch erstellen. Danke für den Applaus, freue mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank auf von meiner Stelle. Spannendes.